Herzlich willkommen! In diesem Video geht es um anonyme Suchmaschinen, denn Bertram ist ein bisschen ratlos. Auf der einen Seite fände er das ja ganz praktisch, wenn seine Suchen anonym blieben, also seine IP-Adresse nicht gespeichert wird, seine Suchanfragen nicht gespeichert werden und so weiter. Einige Anonyme Suchmaschinen kennt er auch schon, also DuckDuckGo zum Beispiel oder Startpage. Auch Quant ist ihm vertraut, dem Namen nach. Er hat noch nicht so viel damit gearbeitet, aber da gibt es Namen von anonym auftretenden Suchmaschinen, die hat er noch nie gehört. Disconnect Search, Lukau, Gibiru, Search Encrypt, Oscobo, Uff, was ist das alles? Er fragt, Cecily? Sag mal, bei dieser Qual der Wahl, wie finde ich denn jetzt eine Suchmaschine, mit der ich klarkomme? Ja, das ist nicht ganz einfach, aber ein erster Schritt ist, dass du die Bedingungen checkst, von denen die sagen, dass es eben die Anonymität gewährleistet. Das heißt, du musst dir die Über-uns-Seiten oder so etwas anschauen. Fangen wir doch mal mit Startpage an, das ist ja die Suchmaschine, die... 2019, glaube ich, war es, bei Stiftung Warentest das Rennen gemacht hat. Die haben das sehr hübsch hier aufgelistet erstmal so für einen ersten Eindruck, was Startpage von herkömmlichen Suchmaschinen unterscheidet und da findest du dann die entsprechenden Informationen. Das alles ist dann weiter auf dieser Seite, wo du das finden kannst, auch noch mal ganz ausführlich. Erläutert, also da kannst du auch noch richtig tief in die Materie einsteigen und dich da richtig schlau machen. Das ist jetzt sozusagen eine von den bekannten Suchmaschinen mit Anspruch, anonym zu sein. Dann hast du diese Disconnect Search und das ist eigentlich ein amerikanisches Produkt. Die haben aber freundlicherweise eine kleine Zusammenfassung, so wie wir sie eben bei Startpage ja auch hatten, auf Deutsch verfasst. Und da kannst du dann sehen, was das ist, was diese Suchmaschine zu einer anonymen Suchmaschine macht. Hier geht es schon ein bisschen anders zu, wie du sehen kannst. Wir geben ihre persönlichen Informationen nur dann heraus, wenn es gesetzmäßig erforderlich ist. Okay, es ist ein amerikanischer Anbieter. Also bitte daran denken, dass die das anders handhaben als hier bei uns in Europa. Dieses Lookal oder wie auch immer man das ausspricht. Wir sammeln keinerlei persönliche, identifizierbare Informationen. Wir verlangen keine Registrierung. Okay, auch die nutzen Google. Das ist immer ganz gut zu wissen, weil Google ja diesen großen Index hat. Andererseits haben die aber zum Beispiel Cookies, um personalisierte Inhalte zur Verfügung zu stellen. Und sie teilen ihre Informationen mit Werbepartnern. Also mm, anonym? Ich weiß nicht. Über Gibiru habe ich einiges gelesen. Die sind ganz spannend. Das ist nämlich eigentlich so eine Kollektivgeschichte und ein bisschen Open Source und weiß der Kuckuck was. Und die löschen sehr, sehr schnell alle Daten, die sie haben und... Da kann man sich dann schon ganz gut sicher und anonym mitfühlen. Was eben da auch noch ganz charmant ist, eigentlich ist der Hinweis von wegen, dass die eben keine Inhalte filtern. Das heißt, gegebenenfalls bekommst du bei einer Anfrage eben auch beunruhigende Inhalte zu sehen. Und sie sagen, dass sie nicht vor Schadwehr und so weiter Schützen. Der letzte Satz, dass man das Internet bitte schön auf eigenes Risiko benutzt, ist ja eigentlich eine Binsenwahrheit und gilt für alle Suchanfragen und Suchmaschinen und so weiter. Quant hatten wir ja schon mal so uns ein bisschen angeguckt. Das ist eine französische, eine europäische Suchmaschine. Das heißt, sie muss der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union entsprechen. Und das ist einfach eine gute Grundlage und hier besteht auch nicht die Gefahr dann, dass Daten beispielsweise an Regierungen oder so herausgegeben werden. Also kurz und gut, bevor du dich für eine Suchmaschine entscheidest, solltest du die About-Seiten, also dieses, wo die sich über sich selber äußern, dir angucken. Du solltest in die Datenschutzgrundlagen reingucken und die Privacy-Police, also bei den englischsprachigen Sachen heißt das dann so, gegebenenfalls haben die einen Blog, wo die auch noch mal ein bisschen was erzählen. Und wenn eine Technikfirma beispielsweise dahinter steht, kannst du die dir auch noch mal angucken. Okay, das ist ziemlich aufwendig, aber ähm, ja, wie verlässlich oder wie gut sind diese so Suchmaschinen denn? Also jetzt abgesehen von denen, die wir eh schon kennen und Letzten Endes poh, ja vielleicht doch eher die europäischen Sachen. Ist sicherlich nicht verkehrt, wenn du bei den europäischen Sachen bleibst. Du müsstest auf jeden Fall hingehen und mit Hilfe von ein oder zwei Suchen, die du durch sämtliche dieser Suchmaschinen jagst, mal checken, wie das mit den Ergebnissen ist. Manchmal ist auch einfach das Spannende, dass die unterschiedliche Ergebnisse haben. Das heißt, dass es für eine Recherche durchaus sinnvoll sein kann verschiedene Suchmaschinen zu testen. Meinst du, damit kommst du jetzt erstmal klar? Uff, ich sehe eine Menge Arbeit auf mich zukommt, aber ich werde mich damit mal vertraut machen.